Ganz neu bieten wir nun Hundespielzeuge an. Ein schönes Mitbringsel für alle Hundebesitzer. Hunde wollen kuscheln, toben, raufen und vor allem mittendrin sein. Die Hundespielzeuge Biber, Waschbär und Fuchs bestehen zu 100% aus genutzten und recycelten PET-Flaschen. Nachdem die Flaschen zunächst gereinigt, zerkleinert und zu Regranulat verarbeitet wurden, werden daraus anschließend Fasern hergestellt, die als Grundmaterial für dieses Hundespielzeug dienen. Augen und Nasen sind gestickt. Es werden also keine zusätzlichen Plastikteile verwendet. So machen sie Hund, Härchen und Umwelt gleichermaßen glücklich. Ob tapsiger kleiner Welpe oder bereits erwachsener Hund, der Spieltrieb wird bestens angesprochen. Weich, robust, liebevoll designt und 59 cm groß animieren diese Artikel zum Toben, Apportieren und Kuscheln. Liebevoll gestaltet eignen sich diese Artikel als Prämien, Giveaway oder Geschenkartikel für Hundebesitzer. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Hundespielzeugs.